So, meine Damen und Herren, das ist ein wunderbarer Ort und äh, ja, das ist auch ein schöner Platz. Mitten in Europa insofern ein wunderbarer Platz für ein informelles Treffen der Finanzminister. Wir werden jetzt einen Bericht der drei Institutionen über die Situation in Griechenland bekommen. Äh, die Troika hat ja Fortschritte gemacht. Ich glaube, sie sind noch nicht fertig, also werden wir heute auch nicht abschließend beraten können. Aber es sieht ja nicht so, nicht so pessimistisch aus, dass mit einigen Anstrengungen bei allen Beteiligten äh, eine Lösung in absehbarer Zeit zu finden äh, sein wird. Das haben wir ja gesagt. Wir wollen versuchen, Griechenland auch zu helfen, schnell äh, Klarheit zu verschaffen. Dann werden wir uns in der Eurogruppe mit den damit beschäftigen, wie wir mehr wie wir die Wachstumskräfte stärken können, um die Arbeitslosigkeit in, in weiten Teilen Europas, auch die Jugendarbeitslosigkeit schneller zu bekämpfen. Da ist das Allerwichtigste, darüber haben wir ja einen Konsens und jetzt werden wir reden, wie wir das auch instrumentalisieren können noch besser, wie wir mehr Investitionen, mehr Strukturreformen, Digitalunion, Energieunion, alles das, was schon in der Juncker-Initiative ange angelegt ist. Und unser, unser Vorschlag ist vor allen Dingen auch, dass wir die länderspezifischen Empfehlungen, die uns ja allen Strukturreformen aufgeben, zum Beispiel in Deutschland tragfähigere soziale Sicherungssysteme, da haben wir jetzt in Deutschland gerade eine Debatte, weil ich daran erinnert habe, dass das eben bei der gegebenen Demografie so ist, dass wir das auch verbinden mit äh, den europäischen Haushalten. Da ist ein wichtiges Instrument, dass wir einen europäischen Mehrwert aus dem europäischen Budget erzielen und dass auch die nationalen Maßnahmen, die wir im ECOFIN miteinander abstimmen und vereinbaren, damit verbunden werden. Dann werden wir heute Nachmittag darüber diskutieren, wie wir uns den weiteren Schritten zur Vollendung der Bankenunion nähern werden. Da hat die Präsidentschaft ja schon im Vorfeld klargemacht, und das unterstützen wir sehr. Jetzt müssen wir zunächst einmal anfangen, die Risiken in, in, in der Verknüpfung von Banken und, äh, und Haushalten, öffentlichen Haushalten zu verringern. Und das heißt natürlich, dass wir uns mit, dem, mit den Staatsanleihen in den Bankbilanzen in erster Linie beschäftigen müssen. Die niederländische Präsidentschaft hat interessante Vorschläge vorgelegt. Wir werden die sehr unterstützen. Das muss der erste Schritt sein dann werden wir die weiteren vereinbarten Schritte umsetzen, die wir ja schon haben. Restrukturierungsrichtlinie und Resolution-Richtlinie. Und so geht es in der richtigen Reihenfolge Schritt für Schritt voran. Und wenn wir das, was wir vereinbart haben, jeweils umsetzen, kommen wir auch gut voran. Deswegen glaube ich, wird es ein gutes Treffen. Herr Schäuble, Frau Lagarde hat hier eben Zweifel angemeldet an den 2015 Defizitzahlen für Griechenland. Haben Sie denn auch Zweifel, dass da wieder irgendwie bisschen geschummelt wurde oder vielleicht was in eine Richtung geschoben wurde, anstatt in die andere? Na, soweit ich gesehen habe, sind die äh, Zahlen, die wir jetzt gestern über die Agenturen bekommen haben, ja von den europäischen Statistischen Behörden äh, bestätigt worden. Also, ich habe sie selber nicht überprüft, aber es sind nicht griechische Zahlen, sondern es sind Zahlen, die von den europäischen Institutionen bestätigt worden sind. Ich habe gerade mit Frau Lagarde telefoniert, äh, wir sehen uns jetzt, sobald ich äh, sie verlassen habe. In der Eurogruppe und wir werden, wir arbeiten gemeinsam daran, eine, eine Lösung zustande zu bringen. Herr Minister, wie steht denn das Thema Schuldenerleichterung für Griechenland? Ja, das ist nun gerade nicht im Vordergrund, sondern es geht im Vordergrund, dass wir das, was im vergangenen Jahr vereinbart worden ist, umsetzen. Das ist der Punkt. Und alle diejenigen, das sage ich aber seit äh, geraumer Zeit, die immer über Schuldenerleichterung reden, da ist alles geregelt. Äh, wenn das umgesetzt wird, was.. Äh, Griechenland im vergangenen Jahr akzeptiert hat, daran wird gearbeitet, das ist nicht einfach, dann stellt sich das Thema nicht. Und deswegen äh, ist das Thema jetzt nicht das, äh, im Vordergrund. Und vor allen Dingen darf es nicht dazu ablenken, das zu tun, was getan werden muss. Schönen okay. Tag. Vielen Dank. Dankeschön.